Achtung, hier spricht Detective Derek Noir. Das ist Fall 0001, Codename Giftige Liebe, 2012. Denken Sie bitte daran, Rauchen gefährdet die Gesundheit. Und nun hören Sie genau zu. Es war ein kalter Samstagnachmittag im Februar, als ich mit einem billigen Whisky und einer gestohlenen Zigarre in meinem dunklen Detektivbüro saß.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 Doch es gab noch eine letzte Möglichkeit, um diesen Auftrag zu erfüllen. Die Augen dieser wunderschönen Frau starrten mich böse an. Mit einer Hand fasste sie über den Schreibtisch und zog mir die noch nicht angezündete Zigarre aus dem Mund. Wir hatten doch darüber geredet, dass du in der Wohnung nicht rauchen sollst, Schatz. Mir war sofort klar, was ich zu tun hatte. Schnell den Whisky austrinken, bevor sie den auch noch... Bevor sie noch etwas sagen konnte, erhob ich mich, setzte dabei wieder mein charmantes, entwaffnendes Lächeln auf und ging zur Tür. An der Tür drehte ich mich noch einmal zu ihr um und sagte, ich nehme ihren Auftrag erneut an. Diesmal werde ich ihn erfüllen, das schwöre ich. Der Blick ihrer blauen Augen bewies mir, dass ich recht hatte. Nur ich konnte ihr noch helfen. So ging ich nun hinaus auf die Straße. Mein Weg führte mich vorbei am Café Romano und im Kremerladen von Herrn Lützkow. Dieser hatte immer das beste Obst und behauptete von sich, ein Russe zu sein, der aber in der Türkei aufgewachsen war und deutsche Eltern hatte. Natürlich hatte ich ihn, als ich mein Büro in dieser Straße eröffnet hatte, überprüft. Alles nur gelogen. Er stammte aus Indien. Das änderte aber nichts an der Qualität seines Obstes. Weiter ging ich durch die Ankerstraße zu dem einzigen 24-Stunden-Supermarkt in der Gegend. Dieser befand sich an einer stelle Hier hielten mehrere Automobile und junge Männer und Frauen gaben sich frivolen Gelüsten hin. Sie leckten dieses neuartige Milcheis mit vanille zimt -Geschmack. und das im Winter. Dies war seit einiger Zeit in den Krämerläden und Supermärkten der Stadt zu finden. Ich kannte mich hier gut aus. So steuerte ich geradewegs auf das Milchregal zu und griff mir eine Tüte. Gerade wollte ich mit der Milch in der Hand zu Harald an den Verkaufstresen gehen, um zu bezahlen, als Herr Schweizer, der Besitzer, aufgeregt aus der Hintertür kam. Herr Schweizer ist ein untersetzter Mann, Mitte 60, der bereits leichte Hörprobleme hat und somit ein Hörgerät trägt. Viel zu laut, sagte er in diesem Moment zu Harald, dass auf keinen Fall ein Kunde erfahren dürfe, was er ihm nun mitteilen würde. Die Panik war ihm ins Gesicht geschrieben. »Wir werden erpresst!« eröffnete er in diesem Augenblick. »Weißt du, was die letzten 20 Minuten bei mir im Büro los war? Eine Konferenzschaltung. Alle und Tiere waren mit dabei. Der ganze Konzern wird erpresst. Harald, das darf wirklich niemand erfahren. Zu keinem ein Wort!« Harald blieb gelassener, als ich es in diesem Moment gekonnt hätte. Chef, ich muss da gar nichts mehr sagen. Das haben Sie schon getan. Gerade eben. Ich glaube, Ihre Hörgeräte sind wieder aus. Prüfen Sie das mal. Entsetzt sah Herr Schweizer sich um und erblickte nur Kundengesichter mit dem gleichen Gesichtsausdruck, welchen nun das Seine zierte. Ähm... sagte er nur. Dann drehte er sich um stapfte wieder zurück in sein Büro und knallte die Tür zu. Verfluchte A.A. 200.000 Euro soll der Konzern zahlen, sonst wird die Milch vergiftet. Die Milch. Wer tut denn sowas? War viel zu laut, aus seinem geschlossenen Büro zu vernehmen. Ich schaute Harald an, dann die Milch in meiner Hand, dann wieder Harald. In diesem Moment hatte ich meine Entscheidung getroffen. Ich stellte die Milch auf den Verkaufstresen und fragte, wie ich denn helfen könnte. Harald sagte nichts, er kannte mich seit Jahren und wusste, dass ich der beste Detektiv der Straße war. Also zeigte er nur auf die Bürotür. Ich ging hinter den Tresen. An der Bürotür klopfte ich dreimal und trat, ohne auf eine Antwort zu warten, ein. Verwirrt sah Herr Schweizer hoch. Doch als er meinen entschlossenen Gesichtsausdruck sah, hält er sich sein Blick auf. Nun würden wir ins Geschäft kommen. Er sagte mir, dass der oder die Täter bereits je eine Palette Milch in den beiden anderen Filialen seines Konzerns vergiftet hatten. Zum Glück nur mit Brechmittel. Aber das bewies, dass sie es ernst meinten und auch die Mittel dazu hatten. Keine Polizei, hatten sie gesagt. Mit verstellter Stimme hatte er ihn angerufen und ruhig seine Forderungen vorgebracht. Dann hatte er ganz böse gelacht. Ja, Herr Schweizer war sich sicher, dass dieser Anrufer ein Mann gewesen sein musste und er zu allem bereit war. Aber einen Fehler hatte er begangen. Er wollte eigentlich den Jet-Ölkonzern erpressen. Er aber den Inhaber von drei angemieteten Supermarktfilialen. Herr Schweizer eröffnete mir auch, dass er nie und nimmer so viel Geld beschaffen könne und dass die Führung des Jet-Konzerns nichts damit zu tun haben wollte. Ich verhandelte hart über mein Honorar und übernahm am Ende den Fall. Drei Liter unvergiftete Milch, zwei Milcheis sowie die anfallenden Spesen lautete nach der harten und brutalen zweiminütigen Verhandlung mein Honorar. Mir war sofort klar was ich nun zu tun hatte. So ging ich also zum bündsfern an der Ecke und wählte die Nummer meines Büros. Schon nach dem 23. Leuten erklang eine liebliche Frauenstimme. Was willst du? Hast du die Milch? Morgen hat, wie du weißt, mein Bruder Hendrik Geburtstag. Ich hatte ihm versprochen, ihm einen Kuchen zu backen, aber ich brauche dafür diese Milch. Ich rate dir schnell mit der … Weiter ließ ich sie nicht kommen. Ich sagte nur die vier magischen Worte. Ich brauche Ellie hart. Sofort wechselte ihre Stimmung auf noch genervter. Was hast du wieder angestellt? Ich sag's dir, wenn du das wieder tust und nicht mit so Hendricks Geburt. Wieder unterbrach ich sie. Nichts! Dann erzählte ich ihr kurz, was vorgefallen war. Während dieser Erklärung hörte ich bereits, wie sich umzog. Zehn Minuten später war sie mit unserer Ausrüstung bei mir, an der Jet-Tankstelle. Diese war nicht mehr ganz neu aber tat ihren Dienst. Ellie hatte ein hinreißendes Kostüm mit dazu passendem Hut angelegt, welches perfekt zu ihren doch recht hohen Schuhen passte. Ihre Haare hatte sie zu einem Knoten gebunden. So gingen wir zusammen in das Büro von Herrn Schweizer. Wir installierten in Windeseile die Abhörvorrichtung an seinem Telefon, der wir uns sicher waren, dass der Täter erneut anrufen würde. Und sei es nur um einen Übergabeort für das Lösegeld, zu vereinbaren. Während sich Elli um die Anlage und den mittlerweile fast schon panischen Herrn Schweizer kümmerte, ging ich auf die andere Straßenseite zu Herrn Olzow, dem Apotheker. Er würde mir gewiss etwas über Brechmittel sagen können. Dieser begrüßte mich sofort und fragte, wie es meiner Mutter denn ginge und ob diese sie noch immer so starkes Räume hatte. Ich beantwortete ihm alle seine Fragen nach bestem Wissen und Gewissen. Dann endlich hatte ich Gelegenheit, meine eigenen Fragen zu stellen. Tatsächlich gab es mehr Brechmittel, als ich mir hätte vorstellen können. Aber einige von ihnen waren verschreibungspflichtig und diese wurden auch nur in kleineren Mengen ausgegeben. Dann gab es noch welche, die man pur, ja, ich mag die Band auch sehr, einnehmen musste, die also nicht gemischt werden durften. Und Dann noch ein paar, die sich nicht mit Fett vertrugen und zum Schluss blieb eigentlich nur noch Emetiricum. Das Mittel soll bei Vergiftungen helfen, den Magen zu leeren. Abgesehen von der Zerstörung von Geschmacks- und Geruchssinn kann bei längerem Missbrauch von Emetiricum auch Speiseröhrenkrebs die Folge sein. Es ist zwar auch verschreibungspflichtig, aber Herr Olzow, der Apotheker, erinnerte sich, dass vor drei Monaten eine ganze LKW-Ladung des Medikaments verschwunden war. Er wusste auch, dass es seitdem im Darknet oft und in großen Mengen angeboten wurde. Wie und warum er das wusste, wollte ich lieber nicht wissen. Bevor ich ging, erinnerte er mich noch daran, dass man auch Erfahrung damit haben muss, was Dosierung und Gebrauch anbelangt. Er dachte daher, dass eventuell ein Apotheker, Arzt oder Chemiker sein musste. Interessant, dass gerade der Apotheker den Apotheker als möglichen Täter zuerst nannte. Wollte er von sich ablenken? Immerhin regte er sich schon seit Jahren darüber auf, dass die Autos von der Tankstelle immer auf seinem Parkplatz parkten. Aber eigentlich würde ich ihm das nicht zutrauen. Er war ja immer so nett. Zurück in der Filiale fragte ich Harald, ob es nicht eine Videoüberwachung in den Filialen geben würde. Er meinte nur, dass ein Wurm letzte Woche einen Virus eingeschleust hatte. Daher war alles offline. Die Buchführung macht Herr Schweizer seitdem mit der Hand. Das passt ja perfekt. Ob das wohl der oder dieselben Täter waren, Nachdem mir Ellie bestätigt hatte, dass noch kein Anruf vom Täter eingegangen war, durchsuchte ich erst einmal den Müllcontainer der Filiale. Viele Verpackungen von Fertigessen und leere Kaffeebecher waren da zu finden. Die Kunden warfen ihren Müll, also auch in die firmeneigene Mülltonne und nicht nur in die Kundentonnen bei den Zapfsäulen, aber zumindest warfen die meisten ihren Müll weg. Ich zog also meine blauen Einweghandschuhe an und begann mit der Suche. Und tatsächlich fand ich etwas Hochinteressantes. Herr Schweizer sollte wirklich mehr auf Datenschutz achten. Hier lag ein Kundenauszug seines Geschäftskontos, gerade einmal vier Tage alt. Er hatte ein Guthaben von 12.541,91 Euro. Und 91 Cent. Das war wirklich nicht gerade viel. Auch fand ich das Foto einer Hockeymannschaft, in der Herr Schweizer wohl mitspielte. Ebenso wie Harald. Beide waren klar zu erkennen. Warum das Foto im Müll lag, und ob das wohl etwas mit dem Erpressungsfall zu tun hat. Ich steckte das Foto für alle Fälle ein. Ich konnte mir Harald wirklich nicht als Torwart vorstellen, darum ging ich wieder hinein und fragte ihn danach. Er sagte mir, dass einer der anderen auf dem Foto Mirko Bella heißt. Er war eigentlich Altenpfleger und früher einmal der beste Freund von Herrn Schweizer. Dann hat er groß im Lotto gewonnen und kurz darauf eine Frau kennengelernt. Diese ließ sich nun von ihm aushalten. Seitdem spielte er nicht mehr. Ist jetzt was Besseres. Danach hat sich das Team aufgelöst. Herr Schweizer war am Boden zerstört. Daher war das Foto wohl auch im Müll gelandet. Harald dachte an das Brechmittel und war sich sicher, dass es nicht vor oder beim Transport in die Milch gelangt sein konnte. Es muss in der Filiale passiert sein. Denn der Milchtransporter lieferte noch andere Supermarktketten und das hätte leicht zu Verwechslungen kommen können. Das wusste er weil er Maria, die Lieferfahrerin der Firma Vollmilch, gefragt hatte. Bis auf die komische Katze, welche neuerdings immer um ihren LKW herumschlich, und die dunkle Limousine, welche sie ab und zu sah, war ihr ja nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Auf einmal zerbrach hinter mir etwas aus Kunststoff. Da zuckte meine Spürnase. Ich drehte mich um und sah ein Mädchen, welches eine Pappschachtel aus dem kleinen Mülleimer im Laden holte. Da tagt sie ihre Tic-Tac hinein. Mir war wohl das Tic-Tac-Plastikbehältnis zerbrochen. Als ich die Schachtel genauer sah, wurde mir ganz anders. Emme Um«, konnte ich darauf lesen. Sofort sprach ich das kleine Mädchen darauf an. Doch bevor sie antworten konnte, bekam ich von der Seite eine Ohrfeige von der Mutter, welche mich nun aufs Übelste beschimpfte. Ich erklärte ihr, dass es nur ein Missverständnis war und es mir nur um die Schachtel ginge. Das brachte mir noch eine Ohrfeige ein. Lügner! rief sie. Als sie dann noch die Polizei rufen wollte, gab ich mich geschlagen und ging ein paar Schritte zurück. Sie aber eilte mit ihrer Tochter an der Hand zu Harald. Nach gerade einmal zwei Sätzen schepperte es auch dort. Mutter und Tochter eilten an mir vorbei aus der Filiale. Harald hatte einen Handabdruck im Gesicht, den man wohl auch noch morgen sehen würde. Er meinte nur, dass die Frau nicht einmal bezahlt habe. Vielleicht, so dachte ich, war das Ganze nur ein Trick um die Zeche zu prellen. Ich würde der Sache wohl irgendwann einmal nachgehen müssen. Nun wusste ich schon mal, dass das Brechmittel hier gewesen sein musste. Also hatte die Vergiftung eventuell hier stattgefunden. War es Harald gewesen? Das konnte ich mir nicht vorstellen. Diese Maria kam auch nicht wirklich in Frage. Sie hätte gewusst, dass die Filialen nicht zum Jet-Öl-Konzern gehören. Harald übrigens auch. Eine merkwürdige Sache war das. Dann ging ich wieder in das Büro. Ich teilte Ellie und Herrn Schweizer mit, was ich schon alles herausgefunden hatte. Natürlich fiel Ellie sofort meine rote Wange auf. Und so erklärte ich ihr die ganze Geschichte. Du hast die Tochter belästigt und dann noch die Frau eine alte Schachtel genannt? Geht's dir denn noch ganz gut? Derek, wirklich? Schalt mal dein Gehirn ein. Alle Beteuerungen, dass ich das nie gesagt oder gewollt hatte, prallten einfach von ihr ab. Frauen halten eben doch immer zusammen, das hätte ich mir denken können. Auf die Frage, wie gut er seine Angestellten kennen würde, erklärte Herr Schweizer mir, dass er sie alle kenne. Sie kamen alle drei Monate zu ihm nach Hause und feierten dort mit ihm. Harald sei sogar sein Bruder aus der fünften Ehe seines Vaters. Aber erinnerte sich nun an den Presseanruf, im wahren Hintergrund Geräusche aufgefallen, welche er kennen würde, nur zuordnen konnte er sie nicht. Sein Hörgerät machte eben alles nicht so mit, wie er es gerne hätte. Wir drei zuckten zusammen, als auf einmal mit im Gespräch das Telefon klingelte. Sofort schaltete die Aufnahme ein und setzte sich die auf. Der Schweizer nahm den Hörer ab. Nach einem zittrigen Ja! begann er zu nicken und etwas aufzuschreiben. Dann legte er auf. Also »Morgen um 23 Uhr soll das Geld unter einer Mülltonne am Bahnhof deponiert werden. Diese ist mit einem blauen X markiert. Der Bote soll alleine kommen und keine Polizei. Das hat er dreimal gesagt. Seine Stimme war auf jeden Fall verstellt«, sagte Elli. »Schienen! Züge! Die Weiche an der Baustraße! Nach dem Tunnel!« rief der Herr Schweizer aufgeregt. »Der Anruf kam ganz sicher von dem Mitsprecher dort. Gegenüber ist ja die Eishalle. Ich habe dort oft von dem Gerät telefoniert, als ich noch mit der Mannschaft...« Mehr sagte er nicht dazu. Ellie blieb bei ihm und ich machte mich zu Fuß auf den Weg zur Eishalle. Es war ja zum Glück nicht weit. Als ich dort eintraf, fuhr gerade ein luxuriöser Wagen von der Telefonzelle weg. Natürlich tat ich das, was jeder gute Detektiv tun würde. Ich suchte mit Handschuhen den Mülleimer bei der Telefonzelle. Unter einigen anderen Dingen fand ich sieben zerdrückte Pappkartons mit der Aufschrift Emertirikum. Natürlich hatte ich mir einen Teil des Nummernschildes vor dem Auto gemerkt. Zurück in der Filiale fragte ich Harald nach der Telefonnummer von dieser Maria. Er gab sie mir nur widerwillig. Ob er wohl auf sie stand? Noch etwas, was ich herausfinden sollte. Aber eins nach dem anderen. Maria war echt nett. Sie konnte bestätigen, dass es ein schwarzer Limousine der Firma Mercedes war, welcher sie immer wieder sah. Die letzten drei Ziffern waren die 9, 7 und 2. Ich hatte hingegen ein N und ein M, ein B und eine 1. Also Lothars Nummernschild N, M, B, 1972. Ich verabschiedete mich und legte auf. Dann begann ich zu grübeln. Ohne es zu merken, war ich zum Schokoladenregal gegangen und hatte eine Schokolade geöffnet. »Sauerlich Bio-Schokolade. Die beste im ganzen Land.« Ich rief meinen alten Schulfreund Timo Seeberger an und fragte, ob er für mich ein Nummernschild überprüfen könne und das sofort. Er arbeitete ja schließlich bei der Polizei und hatte mir schon öfter geholfen. Das Knirschen seiner Zähne war durch den Hörer zu hören. Rainer, spielst du etwa schon wieder?« »Ach, was frage ich. Es ist Samstagabend. Will ich wissen, wofür du das wissen musst?« Nein, sagt nichts. Ich will es lieber nicht wissen. Nachdem ich ihm die Daten durchgegeben hatte, seufzt sehr kurz. Das Nummernschild gehört zu einer schwarzen Mercedes Limousine Baujahr 2009. Sie gehört einem gewissen Mirko Bella. Er wurde am 9.11.1972 geboren. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Mehr kann ich dir nicht sagen. Pass auf dich auf, Rainer. Äh, Derek. Es war merkwürdig, dass mich Timo mit Rainer angesprochen hatte. Immerhin bin ich ja Derek Noir, der berühmte Detektiv. Also der Lottogewinner Mirko Bella. Ich wusste sogar, wo sein Haus steht. Also ging ich hin. Nach nur 30 Minuten war ich da. Es ist wirklich gut, wenn immer alles so nah beisammen ist. Als erstes sah ich das riesige Tor das sich gerade für einen LKW öffnete, der hinausfuhr. Speditionsfirma Waldenheimer. Über die stand vor kurzem etwas in der Zeitung. Unter anderem machten die auch Wohnungsräumungen. Als das Tor wieder zuging, schlüpfte ich schnell hindurch. So wohnte also ein Millionär. Nicht gerade spektakulär, wie ich fand. Auf den Wiesen waren lauter Stellen zu sehen, auf denen vor kurzem noch etwas gestanden hatte. Der war leer. gut im Februar nicht weiter verwunderlich, aber dass es auch keine Liegen gab, wunderte mich doch etwas. Und dann hörte ich die lauten Stimmen, ein Mann stritt mit einer Frau, sie erklärte ihm gerade, dass sie ihn verlassen würde, wenn er nicht bald wieder genug Geld hätte und er sagte ihr, dass sie es geschafft hätte, in nur einem Jahr ihn komplett zu ruinieren, dass schon allein ihre Schuhe, welche an ihr wunderbar aussehen, mehr gekostet hätten, als sein Auto. Als sie ihm dann sagte, dass sie nichts von den Dingen, welche sie sich von seinem Geld gekauft hatte, zurückgeben würde, merkte man sofort, dass er den Tränen nahe war. Das lag aber nicht am Geld. Er liebte sie wirklich, sie gab ihm noch Zeit bis morgen Abend ihren Plan umzusetzen. Er aber wollte das nicht mehr, Brechmittel waren ja noch okay, Erpressung ging auch gerade noch, aber Rattengift, damit wollte er nichts zu tun haben. Daher drehte er sich um und ging. Ich fand jedoch weder Brechmittel noch Erpressung oder Rattengrift okay. Jetzt nahm sie einen der Briefbeschwerer, welche wie Schneekugeln aussehen, vom Schreibtisch und rief ihm nach, dass er für sie gestorben sei. Ich wollte gerade eine Warnung rufen, als er sich umdrehte. In diesem Augenblick schlug sie mit dem Briefbeschwerer zu. Er taumelte zurück, verlor das Gleichgewicht und landete im Kamin der zum Glück schon lange nicht mehr gebrannt hatte. Da blieb er regungslos liegen. Als die Frau in meine Richtung schaute, kam sie mir irgendwie bekannt vor. Ja, meine Wange begann wieder zu brennen. Zum Glück konnte sie mich nicht sehen. Kurze Zeit später ging die Frau mit dem kleinen Mädchen zu dem dunklen Mercedes und fuhr eilig davon. Ich eilte sofort in das Haus und sah nach Herrn Beller. Er blutete stark am Kopf, daher verband ich ihn erst einmal notdürftig, und rief dann Krankenwagen und Polizei. Ich wurde über zwei Stunden von der Polizei vernommen. Sie wollten alles haargenau von mir wissen. Natürlich erzählte ich es. Nur Timo erwähnte ich mit keinem Wort. Auch Herr Bella wurde vernommen. Ich durfte dabei zuhören. Er hatte wohl absichtlich den Supermarkt und nicht mit den Jet-Öl-Konzernen erpresst. Zum einen, weil sein Freund Herr Schweizer ihn so leicht aufgegeben hatte. Zum anderen, weil er das Geld gar nicht wollte. Er wollte mit ihr glücklich werden und nicht mit dem Geld. Sie wollte 20 Millionen erpressen. Er hatte es auf 200.000 gesenkt. Sollte Herr Schweizer doch irgendwie zahlen können und wollen. Der Plan stammte von ihr. Man fand in der Villa mehrere Ausweise von ihr mit verschiedenen Namen. Als ich da endlich rauskam, verhörte mich auch noch Elli und schiss mich dann zusammen. Aber dann fiel sie mir in die Arme und meinte, wie froh sie sei, dass mir nichts passiert war. Die Polizei übernahm nun die weiteren Ermittlungen. Ich war raus. Am nächsten Tag, Sonntag, wurde Margarete Hellheimer alias Sabine Tümmler alias Anke Meissner alias Evangeline Moore gegen Mittag an der Grenze zur Schweiz festgenommen. In ihrem Kofferraum befand sich Schmuck und Kleidung im Wert von mehr als 15 Millionen Euro. Auf dem Bankkonto von Herrn Bella befanden sich 7,87 Euro. Immerhin genug für zwei Kaffee. Seine Villa war so belehnt worden, dass nach ihrem Verkauf nichts übrig bleiben würde. Das kleine Mädchen hatte man in ein Heim gebracht, wo sie vorerst bleiben sollte. Sie sprach nicht und hatte keine Papiere. Herr Bella sagte aus, dass das die Nichte seiner Freundin, Evangeline Moore war. Doch hatte diese keine Verwandten. Wieder etwas, dem ich nachgehen musste. Aber nicht heute. Und Herr Schweizer hielt sein Versprechen. Für die Aufklärung des Falls bekam ich die Milch und das Eis. Auch die sauerlich schokolade welche ich gegessen hatte, schenkte er mir. Zu Ellis großer Freude wurden wir am nächsten Wochenende zu der Firmenfeier von Schweizer Supermärkte eingeladen. Gerade schlug es über Mitternacht. Isabella liebte Feiern über alles. Heute Mirko Bella würde auch kommen, in Begleitung von Timo. Margarete Hellheimer würde für eine ganze Weile weggesperrt werden. Auch meine Klientin war sehr glücklich. Sie hatte immerhin doch noch ihre Milch bekommen und konnte ihrem Bruder nun die Torte zum Geburtstag backen. Ende, Fall 1, Detective Derek Noir, Giftige Liebe, 2012, geschrieben am 10.04.2012 von Torben eisenkessel -Kli. gesprochen von Torben, Herr Schweizer. gesprochen von Thurison, Harald, gesprochen von Manuel, Isabella Grüner, alias Ellihard Hart, alias Die Klientin, gesprochen von Schuschu. Timo Seeberger, gesprochen von Thomas Krämer. Vielen Dank für eure Mühe und Mitarbeit bei diesem Projekt.